Heute hat mir Gott folgende Bibelstelle geschenkt, die ich mit euch teilen darf. Das heißt Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 1 bis 7. Und es geschah in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Munter durch ihre Hände geschehen ließ. Aber die Volksmenge der Stadt teilte sich, und die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als sich aber ein Ansturm der Heiden und Juden samt ihren Obersten erhob, um sie zu misshandeln und zu steinigen, da bemerken sie es und entflohen in die Städte Lycaoniens, Lystra und Derbe und in die umliegenden Gegenden und sie verkündigen dort das Evangelium. Am Anfang wird gesagt, dass viele durch das Reden zum Glauben gekommen sind, aber dass sich ein paar Juden weigern zu glauben. Sie hätten auch glauben können, Sie gewollt hätten und was sie wollten nicht glauben. Das ist ganz wichtig. Wir müssen bereit sein. Wir müssen es wollen. Und erst dann können wir auch glauben. Und weiter steht da, dass die Juden, die nicht glauben wollten, die sich weigern zu glauben, dass die auch die Heiden gegen die Apostel aufgebracht haben den versucht, die Apostel aufzuhalten. Ja, sie war ihm Dorn im Auge. Im Vertrauen auf Gott haben die Apostel trotzdem beide gepredigt. Und Gott hat auch durch sie Zeichen und Wunder getan. Und der Heilige Geist hat nicht nur beim Reden geholfen, damit viele zum Glauben kommen, sondern auch Wunder geschehen lassen. Dann kam es dazu, dass viele glauben, aber auch viele dann gegen sie waren. Und die gegen sie waren, die waren dann schon so erbittert gegen die, dass sie sie umbringen wollten. Und erst dann sind die Apostel geflohen in die umliegende Gegend und haben dort weiter gepredigt. Weiter im Vertrauen auf Gott. Sie müssen sich nicht davon abhalten lassen. Jesus hat ja schon zu uns gesagt: wir sollen keine Angst haben. Sollen keine Angst vor denen haben, die unseren Körper töten konnten. Denn unsere Seele können sie nicht töten. die Seele ist das Eigentliche, was uns ausmacht. Jesus hat uns wiedergeboren. Und zwar seine geistige Schöpfung. Wir leben jetzt in diesem Körper immer noch, offensichtlich, aber unser Geist, der ist wiedergeboren. Was Gott hier machen wollte. Gott will schon immer, schon immer sein Anliegen, dass er sein Volk vereint, zu so einer Einheit macht. Aber leider weigern sich viele. Die sich weigern, die könnten glauben. Gott möchte auch ihnen das Geschenk geben, aber sie wollen nicht. Aber sobald sie wollen, können auch sie das Geschenk erhalten. Dass wir alle eins sind in Gott. Wir sind unterschiedliche Glieder, aber wir gehören alle zum selben Körper. Durch uns fließt alle das Blut von Jesus. Und es waren nicht nur die Heiden, die die Apostel umbringen wollen, es waren auch die Juden und die Obersten der Juden. Also genau diejenigen, den größten Wissenschaft haben, die eigentlich das größte Verständnis hätten haben sollen und die am ehesten bereit sein sollten zu glauben. Aber genau die waren nicht bereit zu glauben, die wollten es nicht. Die waren eingefahren in alten Denken. Gott möchte unser Denken erneuern. Gott möchte, dass wir alle Glieder zusammen sind, dass wir auch voneinander hören uns Glauben schenken, damit wir ein Segen füreinander sein können. Aber leider spalten sich die Leute in verschiedene Konfessionen, verschiedene Gemeinden. Und wenn halt unterschiedliche Kinder Gottes aufeinandertreffen, unterschiedliche Glieder, dann hat jeder was anderes zu sagen. Und Gott schenkt nicht einem alles, Es kann sein, dass du was Falsches glaubst. Und Gott sendet ein Kind zu dir, was er die Wahrheit offenbart. Ist ein Gott, der durch die andere Person zu dir spricht. Dann will er dir ein Geschenk machen, kannst du dich weigern, es anzunehmen, stur sein und auf dein eigenes beharren oder das Geschenk von Gott annehmen. Denn Gott spricht auch durch andere Kinder Gottes zu dir. Und dafür sollst du dankbar sein. Und wenn du es nicht gleich annehmen willst, dann mach dir bewusst, hey, das ist ein anderes Kind Gottes. Bete zu Gott und sag, frag ihn, ist es richtig, stimmt das, was die Person zu mir gesagt hat? Hast du sie zu mir gesandt? Verspieß dein Herz nicht komplett. Du wenigstens Gott fragen, was ist die Wahrheit? Und das ist es, was Gott will. Dass wir die Wahrheit erkennen. Es geschieht auch heute noch, wenn Menschen sich gut in der Bibel auskennen oder glauben, sie würden sich gut auskennen in der Bibel. Die weigern sich Dinge zu glauben, die in anderen Offenbaren. Es wäre schon öfters passiert, dass Gott anderen durch mich ein Geschenk machen wollte und was sie wollten es nicht annehmen. Sie haben nicht geglaubt, dass mich der Heilige Geist zu ihnen gesendet hat. Sie kannten sich gut in der Bibel aus, aber sie haben das Wort nicht verstanden, weil sie versucht haben, das Wort selbst zu interpretieren. Und ich habe ihnen offenbart, was Gott mir offenbart hat. Er wollte sie beschenken durch mich. Und wenn es ganz schlimm läuft, wie hier in der Geschichte, dann gehen sie auch gegen einen vor. Da versuchen sie, andere gegen uns aufzustacheln. Es war schon bei Jesus so, wenn wir heute Gottes Wahrheit verkündigen, kann es noch genauso passieren. Ich wurde zum Beispiel, als ich Gottes Wahrheit verkündigt habe in einer Kleingruppe, wurde ich ausgestoßen. Und der Älteste, der mir scheinbar helfen wollte, der mir auch verboten, weiterhin in den Kleingruppen zu gehen. Und hätten sie mir geglaubt, dann hätten sie erst einen großen Sehen davon. Und ich habe auch immer gewünscht, dass jemand kommt und mich versteht, Genau die Tochter vom Ältesten, der mir verboten hat, in Kleingruppen zu gehen. Die war einmal da und hat gesagt, sie versteht gar nicht genau, was ich sage, wie ich es meine, was sie selber durchgemacht hat und dass sie dort auch gegen eine Mauer geredet hat. Sie hat es so oft gesagt, was auch ich gesagt habe, aber sie wollten es nicht annehmen. Wir konnten uns verstehen, aber die anderen haben uns nicht verstanden. Und deshalb haben sie uns abgelehnt. Und genau das sollen wir nicht tun. Wir sollen uns annehmen, auch wenn wir uns nicht verstehen. Ich durfte noch in den Gottesdienst kommen, aber in die Kleingruppen eben nicht mehr. Sie haben mich im Geiste abgelehnt. Das, was der Geist ihnen hätte schenken können durch mich, das haben sie abgelehnt meine Identität in Gott. So Die Menschen glauben, sie tun das Richtige. Sie wissen es nicht besser. Dafür können wir ihnen nicht böse sein. Wir haben auch mal im Falschen gelebt, bis Gott uns die Wahrheit gezeigt hat. Aber manchmal reicht es nicht aus, die Wahrheit gehört zu haben, sondern manchmal dauert es halt auch eine ganze Weile, bis wir die Wahrheit annehmen können. also die jetzt noch gegen uns sind, können irgendwann unsere Brüder und Geschwister sein. Es war auch bei Paulus so, bevor er Apostel wurde, weil er die Christen ganz schwer verfolgt. Er war unterrichtet, kann es sich ganz gut in der Schrift aus. Er hat nach dem gelebt, was die Juden dort gesagt haben. Und er hat Christen verfolgt. Aber als er dann die Wahrheit von Jesus vom Bart bekommen hat, hat er dann geglaubt und er ist zum Apostel geworden. Und die Wahrheit ist, dass jeder von uns was falsch macht. Dass in jeder Gemeinde was schief läuft. Was falsch läuft. Auch in die Gemeinde, die ich jetzt gehe. Da laufen auch Dinge falsch. Da hat mir Gott auch schon konkret Dinge gezeigt. Gott hat mich auch schon zu einem geführt, dem er auch ein Geschenk durch mich machen wollte. Aber er stand mit verschränkten Armen da, was er wollte nicht annehmen, was Gott ihm durch mich schenken wollte. Das, was ich ihm gesagt habe, es kam vom Heiligen Geist.